Was geht ab Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, wir machen hier in diesem Video, Reaction Video, auf eure Videos von eure Videos vernünftig. Ja, los geht's. Hallo, liebe Freunde der Sonne. Dies so. ist Folge 56. Und es ist wahrscheinlich die romantischste, uh. die ich bisher hatte. Wahrscheinlich auch die einzige. Hirsche. Freunde, das ist gefährlich, wenn da die Hirsche kommen. Ich hoffe, ihr wisst, was man dann macht. Schreibt mal in die Kommentare, bin mal gespannt, was ihr sagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieht man das? Brudi, das ist eine ganze Bande Hirsche. 7, 8, 9. Alter. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein paar hinterherkommen, ist übrigens richtig hoch. Crazy. Schütteln. Das ist immer Psycho. So. Überholt nie so. Das für alle Käse. Für den, der von vorne kommt und für euch auch. Seht ihr schon, wie der Bruder qualmt? Das Hashtag Partikelfilter. Dazu. Ja, Schatz, ich muss pinkeln. Ich muss pinkeln. Schatz, ich muss pinkeln. Schatz, ich muss pinkeln. Er übertreibt voll. Okay, wenn ich vorspule in so einem Video, die gehen jetzt hier 100 mal pinkeln. Also das die, Ich mach mal weiter. So einen Hund habe ich auch! Ist so! What sie am Fenster? Ach schön. Es gibt ja genug Leute, die moped nun mal gar nicht leiden können, aber das hier ist dann doch ein bisschen übertrieben. Mhm. Ihr müsst mal wieder ganz stark sein, denn es ist weit weg. Der Schwatte zieht dem Weißen vor die Nase. Und das Video wäre nicht eingeschickt worden, wenn er natürlich nicht wieder den. Oh, der andere rechts sieht. Das ist immer so ein Ego-Problem, Leute. Der eine schneidet den anderen, der schneidet zurück. Nein, er hat gesagt, sie hat gesagt, was soll ich sagen? Auch ausbremsen würde. Oh, Leute. Hatte recht. LKW dürfen auf solchen Land- und Bundesstraßen nur 60 fahren. Uh, Kevin, man hört übrigens immer so ein Dumm, Dumm, wenn du dein Ellbogen. Also, es ist so ein Godzilla-Dumm, weißt du? So. <lacht> er ist lebensmüde. Der LKW-Fahrer ist klar. Aber die Mucke im Hintergrund bockt. Linie gesehen? Linie gesehen? Brennen, dann ist es schon weitergezogen. Also, komisch. Und er meinte auch, die Bäume, die erholen sich da ziemlich schnell davon wieder. Weil das ist ja, die Asche ist Dünger und so. Ah, ich weiß es nicht, ah, bin ah, kein Biologe, aber klingt schon mal nicht, auch nicht. so schlecht. Aber vielleicht sollte ich das mal den Tieren erzählen, die da rumlaufen. Aber ich kann in dem Video vorspulen, ne? In der Tat. ...offen oh. oder rumgelaufen haben. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Abgefackelt dann, boah. Wow. <lacht> Dieses blaue... Die Jetzt kommt hier Werbung. Also diese blaue Kontrollleuchte, ne? Ist auch eine Frage in der Prüfung. Was ist das für eine blaue Kontrollleuchte? Wer weiß es? Richtig. Fernlicht. Also das, was der da gemacht, ist die Lichthupe. Ne? Der Bip, Bip, Bip, Bip, zieht die Lichthupe, der will überholen. Ja, geht scheinbar nicht ganz so gut. Ne? Warum links? <lacht> Warum links zum Geier nochmal? Das ist auch so ein Ding. Also ich werde wirklich nicht oft aggressiv. Ich bin auch buddhistisch veranlagt. Ne? Aber wenn Leute einfach auf der Autobahn links fahren, ohne Grund, <lacht> da könnte ich mir direkt Glatze rasieren und gelben Mantel anziehen. Ja, irgendwann im das kannst du auch nicht machen. Dann wird er auf einmal in dem weißen Auto wach, zieht rechts rüber und dann sind alle kaputt. Bei 170. Keiner hat's gesehen. Clemens weiß nicht genau, wo er herkommt und wo er hin will. Also er hat sich verfranst und er denkt sich, ich fahre ja mal nach rechts. Für diese komische rumhampelnde Olle hier, da hat er keinen Kopf. Die scheint nämlich größere Probleme zu haben und ist eh schon am Verblassen. Und Clemens biegt ab und merkt, er ist verloren. Er hat sich... Jo, er merkt, hat keinen Zweck mehr, stellt sich an die Seite und muss erstmal also jetzt gucken, wo er hin muss und wo er ist und so weiter. Und während er da so steht, erschreckt er sich, weil plötzlich diese Eule von eben neben ihm steht. was. Willst du was? was willst du? <lacht> <lacht> ja, eine richtig gute Ecke dabei, Clemens, richtig gut. Oh Mann, dieses Video ist für Kinder nicht geeignet. Was wolltest du machen? Beides? Ich sage, ich will nur, nein, ich will nur fahren. Nein. Ich will gar nicht, ich will nur fahren. Alles gut. Ich habe mich verfahren. Entschuldigung, was ist denn? Da? Clemens, ah. dein Leben. Nein, ich bin nur Falscher. Ist von nun an nicht. Da biegt man einmal falsch ab und zack, es ist das passiert. Nicht mehr das Gleiche. Sein Weltbild ist total zerstört. Oh mein Gott! <lacht> ja, kann passieren, kann passieren. Das kann doch nicht wahr sein, so Was hat er denn? nicht gut. Das ist immer Konkurrenz auf allerhöchstem Niveau. Wer ist er denn hier, Alter? Aber, äh, und, äh, und dann soll ich den Fahrschülern beibringen, auf solche Sachen zu reagieren. Das kannst du auch keinem erklären. Der, der also äh, Mach ja genau. Wun, wun. Hier brauche ich nichts erzählen, das machen die anderen beiden. Was ist mit ihm hier? Das ist auch so geil, ne? wie Fahrradfahrer immer so eine Mission haben, dass sie so schön mitten auf der Straße... Ja, mm. Boah. Warte, warte, warte, warte. Weiß ich auch nicht. Was würdet ihr machen, wenn euch sowas in der Prüfung passiert? Hä? Er fährt zu so langsam, dass er äh, Dings seine Spur halten kann. Oder er ist voll besoffen. <lacht> Zehn Stunden später. ist zu alt. Jetzt noch Ja, jetzt geht nicht. Das hast du geil, wenn die Beifahrer ein bisschen pushen, jetzt überhol ihn doch. Zieh doch durch. Komm schon, traust dich nicht? Es gehört buddhistisches Signal. Einatmen, ausatmen. Ey, was ist mit dir, Opa? Guck mal, die Glasbaustelle hier vor der Nase. Fährt er jetzt <lacht> über Rot? Ja, klar, fährt er über Rot. Maschine, es ist ein maschine Der alte ist lebensgefährlich. <lacht> Le oh Mann. Lebensgefährlich, lebensgefährlich ist der. Ja, der hat aber Glück gehabt, Ey, der ne? ist sowas. Du musst dir wohl. Steht ihr, und ich bin fahrlehrer und sowas siehst du dann halt jeden Tag und dann sitzen die Fahrsteller vor dir und sagen, ja, was soll schon passieren? Das kann ich dir sagen, was da passiert. Du sammelst einfach alles um. Sowas muss von der Straße runter. Ah, ja. Mein Herz, ich hab Puls, ich hab richtig Puls, ich bin schon nass geschützt hier. Ja, oder jetzt schon bei ja. Und um die also wenn die Videos so weitergehen, da können wir nicht viele Reaction-Videos anmachen. Das ist zu heftig. Ich komme noch immer nicht auf dieses Fahrrad klar. Nee. Ich finde es nach wie vor geil, aber wenn ich mir vorstelle, guckt euch den LKW da hinten an. Der sitzt auf zwei Meter Höhe. Da fährst du so drüber über so Dinge und dann merkst du es nicht mal. Puh, gruselig, gruselig. Ich hätte so viel Angst. Ach, boah, jetzt sehe ich das erstmal. Der fährt mit diesen kleinen Mini-Drecks-Fahrrädern da, was auch immer das ist. Ich sehe das immer auf der Straße und denke mir, wer ist so psycho und setzt sich in so ein Ding? Die Wahrscheinlichkeit, dass LKW nicht drüber fährt, ist sehr gering. Du musst das Ding mal sehen, Kevin. Das Ding ist so hoch auf der Straße. Keiner sieht den. Die fahren da alle drüber. Ah. Hochinteressant ist das Video jetzt nicht, aber ich finde diese Perspektive hochinteressant, wie tief der da sitzt. Guck mal, auf Höhe der Kennzeichen und so. Psycho, überleg mal, du sitzt im Auto, machst die Tür auf, bam, auf einmal steckt das im Fahrrad drin. Das ist mal eine ganz andere Welt, so zu so durch die Gegend zu fahren, oder? Ich finde es toll. Ich kann er gar nicht hingucken. So musst du mal mal fahren, hast du? dann läuft's. Leute, 56 Folgen und hier ist der allerbeste Clip von allen. Jetzt rechts. Da bin ich gespannt. Und danach links in Richtung ah, ah. <lacht> kann man machen? Muss man nicht. Müssen wir nicht mal rüber? Ja, jetzt kann ich nicht ja. mal rüber. Schön. Tja, man muss ja auch links Stoff geben. Schatz! Ja. Oh! Ich hab gar keinen Bock, jetzt auf Play zu klicken. Komm, drei, zwei, eins. Kurwa, der Pfosten weggeballert, ne? Das darf auch nicht fahren mit dir. Ja, das ist so ein Ding halt, ne? Ja. Ah, oh, das ist so schön. Ach, aber auch nur so lange, bis ich an den Lkw-Fahrer denke, denn dem sein Lkw wird eine automatische Vollbremsung hingelegt haben. Vom Feinsten. Wenn der seinen Kaffee da stehen hatte, ist der jetzt alle. Nee. Oh, Scheiße. Ich darf auch nicht fahren. Danke für eure Videos, für eure Videos. Yes! Das war unser erstes Reaction-Video. Also jetzt brauche ich erstmal eine Apfelschorle hier oder so. Was da los ist auf der Straße, ich komme nicht klar. Schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne noch mehr so Reaction-Videos sehen wollt. Ich mag den Kanal. Das ist ein, geil, ein guter Kanal. Ich kann da auch einige Elemente immer wieder im Theorieunterricht benutzen. Es ist ja. heftig. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Psha! long run now red corvette and my drop top down calling up my digits in my motorola lineup, i'm speeding like i robbed someone